Heute ist tatsächlich wieder der erste Mittwoch im Monat und was heißt das? Genau, da findet nämlich der Clubabend statt im Blickwinkel Kundeclub. Was ist das? Naja, du kennst mich wahrscheinlich, ich habe ähm, inzwischen über 120 Podcast-Folgen aufgenommen im Blickwinkel Kunde-Podcast und da geht es immer darum, was kannst du tun, damit die Beziehungen zu deinen Kunden besser werden und was kannst du tun, dass die Beziehungen zu dir als Chef und Führungskraft zu deinen Mitarbeitern besser werden, aber auch die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern. Auf Deutsch, dass die Mitarbeiter produktiv und zufrieden miteinander zusammenarbeiten und deine Kunden auch glücklich werden. Und das sind halt diverse Themen, wie gesagt, im Podcast schon seit 120 Folgen diskutiert. Ich glaube, aktuell meine Liste sind noch 119 weitere Themen und ich bin relativ sicher, bis ich die durch habe, werden noch ein paar dazukommen. Und genau diese Punkte diskutieren wir ganz gerne im Blickwinkel Kunde Club. Das ist nämlich ein virtueller Ort, den ich gegründet habe, um Leuten eine Plattform zu geben, Führungskräften, Abteilungsleitern, Bereichsleitern, Vorständen, die einfach sagen, hm, über den Tellerrand gucken ist eine gute Sache. Wo kann man das machen? Wie? Wir gehen auf eine Konferenz. Schwierig gerade. Ähm, naja, dafür gibt es eben den Blickwinkel Kunde Club. Das ist ein virtuelles Treffen heute Abend, den Blickwinkel Kunde Club Abend. Aber äh, auf der Plattform gibt es auch diverse Videos, äh, Webinare, alles zum Anschauen. Und das Verrückte ist, das ist total kostenlos. Melde dich also direkt am besten mal direkt hier gratis live an unter www.blickwinkelkunde.de. live natürlich kannst du dich anmelden. Also auf Deutsch melde dich einfach gratis an. Ja. Und ähm, heute Abend, dieser äh, Clubabend, ist relativ simpel aufgebaut. Ähm, jeder, der kommen mag, kommt. Wir treffen uns in einem virtuellen äh, Meetingraum, zu dem du so, äh, sofort Zugriff hast, wenn du dich äh, beim Blickwinkel Kunde Club äh, kostenlos anmeldest. Dort treffen wir uns, wir stellen uns kurz vor, damit wir auch wissen, wer ist dabei, aus welcher Branche kommen die Leute, was für ein Feedback können die mir geben und ähm, dann findet das Ganze ungefähr statt wie ein Mini-Barcamp. Das heißt, jeder kann ein Thema einbringen, kann sagen, ich möchte euch folgendes Thema vorstellen oder ähm, ich habe eine Frage zu oder ich habe gerade ein aktuelles Problem. Und ähm, jeder bringt so viele Themen ein, wie er will. Wir hatten auch schon jemand, der hat mal drei Themen an einem Abend eingebracht, was gar nicht schlimm ist, weil wir sammeln die ganzen Themen und dann geht es eben los wie im Barcamp sozusagen. Jeder vergibt zwei Punkte auf der Liste. Wir ähm, werten damit sozusagen, wo an welchem Thema haben die meisten Leute Interesse. Und genau die Themen werden besprochen, die Top drei Themen des Tages. Ähm, das funktioniert relativ simpel. Ähm, von der Theorie her sozusagen, also die, die Struktur ist extrem simpel aufgebaut, aber extrem mächtig, weil man eben dafür sorgt, dass die Themen, die gerade an dem Tag, zu dem Zeitpunkt die meisten Leute interessieren, auch behandelt werden. Und ähm, das Feedback, was ich dazu bekommen habe, ich mache das ja jetzt schon seit einiger Zeit, ist immer wieder, es ist erstaunlich, weil Feedback von anderen Branchen kommt und man sagt, warum macht ihr das denn nicht so wie wir? Und das ist eben genau der Blick über den Tellerrand, den viele Leute da draußen vermissen. Also, ganz lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ich würde mich riesig freuen, wenn du einfach auf www.blickwinkel-kunde.de dich kostenlos registrierst. Dann bekommst du Zugang zum äh, virtuellen Clubabendraum. Und dort treffen wir uns dann heute Abend um 19 Uhr. Äh, wann das genau ist, erkennst du hier an... Äh, da, da sozusagen steht die Zeit... Ähm, Genau, wann das dann ist. Und äh, ja, dann sei dabei, würde mich sehr freuen, und dann sehen wir uns.